Äh, wir sind im breakout phase Wir spielen heute ein Spiel, das man muss ausbrechen. Ja, es sind halt so verschiedene Räume, wo man muss halt, äh, Sachen herausfinden muss. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir rauskommen, aber ich kann schon provisorisch vorschlägen, dass sie uns finden. Also wir sind drei Personen, die ganz verschieden sind und jeder kann drauf bringen. Ich bin auf jeden Fall die, die auf der Seite steht und lacht, wenn etwas passiert. Und die Erste, die weg ist, wenn etwas komisch ist, ohne sich umzudrehen. Ich werde jetzt nicht eine, die grosse Initiative ergriffen. Von Deshalb bin ich ja irgendwo hinterher geredet. Ich bin eher eine, die, ähm, wenn ich etwas finde, dann will ich das connecten mit dem anderen, was ich finde. Ich bin der Blitz. Der Sherlock Holmes. Die, die als erstes stirbt. Also, ihr werdet einen Raum spielen, ihr werdet in einen Raum reingehen. Ihr habt 60 Minuten Zeit, um die Ausgangstür zu finden. Probieren, die Rätsel zu lösen, indem ihr die Heavies suchen. Das Ziel ist, dass ihr alle Schlösser knacken und dann eben rauskommt. Irgendwelche Fragen? Nein! Okay, wuhu. Okay, cool. Gehen wir spielen! Also, das ist eure Getaway-Van und ihr dürft gerne mal Platz nehmen. Genau, gehen jetzt mal da rein. Macht euch gemütlich, setzt euch an. Ihr könnt noch nicht mehr eine Stunde. So, dann seht ihr uns, es noch so eine coole Masken, die ihr auch gerne anziehen Oh, was halten wir. Okay, dann sehen wir auch richtig aus wie eine richtige Verbrecher. Ich wünsche euch ganz viel Spass und wenn alles gut klappt, dann sehen wir uns hoffentlich in weniger als 60 Minuten wieder. Ich bin Melissa und ich bin Spielleiterin bei Breakup Basel. Das heißt, ich bin verantwortlich, dass die Leute in diesem Raum wieder rauskommen. Also, ihr Spiel ist das Casino, das ist unser neuesten Raum, es heisst Ball Royal. Sehen wir uns Casino ausrauben, also sie Casino Casinoräuber. Das fängt an, das sie reinkommen. Sie haben so einen Getaway-Van, wo sie reingehen. Und der Fahrer erzählt dann, hey, wir fahren jetzt zum Casino rein und ich habe alles vorbereitet. Ich habe die Sicherheitskameras geknackt und wir werden das schaffen. Wir sind eine Gruppe und wir werden das Kino Casino ausrauben. Und wir werden mega reich und das wird mega cool. Das ist euch einfach nicht Für ähm, wir haben nur eine Stunde Zeit. Let's go. 60. Die, die, die. Okay. <lacht> In unseren Spielen ist es wichtig, dass die Leute miteinander zusammenarbeiten, dass die unterschiedlichen Stärken und Schwächen von einzelnen Spielern auch kommen, dass die Leute miteinander reden und gemeinsam die Rätsel finden, die Rätsel suchen und auch die Lösungen, die Lösungen zusammenarbeiten. Es hilft diesen Gruppen, wenn sie ich merke, dass sie unterschiedlich sind, aber mit dem Unterschied auch weiterkommen können. In allen unseren Spielen ist es extrem wichtig, dass man gut miteinander zusammen schafft, dass man gut miteinander redet, dass man gemeinsam die Rätsel sucht äh, und auch löst. Wir haben so einen Zeitablauf, der so eine grobe Überblick ist. Nach 10 Minuten müssen sie an diesem Rätsel sein, nach 10 Minuten müssen sie das Rätsel gelöst haben, nach 20 Minuten dort, nach 50 Minuten dort. Und das ist wie so ein Anhaltspunkt, der uns gut hilft, dass wir wissen, wie weit die Gruppe das ist und wie viel Hilfe das sie braucht. Das heißt, wenn ich jetzt merke, ah, okay, oh, sie haben jetzt gerade ins Casino geschafft, das ist gut, nach 5 Minuten ist das eine super Zeit, da hätte ich jetzt nicht so geben müssen. Aber wenn sie nach 7 Minuten immer noch dran sind, dann muss sie langsam Helis geben, weil es einfach knapp wird für die anderen Rätsel. Der ich jetzt jetzt wir versuche jetzt, den Code zu lösen. Aber wie lösen wir den Code? Spielen ist bei uns allen drin, von klein auf und auch im hohen Erwachsenenalter. Wenn wir wieder dürfen spielen dürfen, freuen wir uns. Es ist etwas ganz, ganz lässiges zu sehen, wie die Leute hier kommen, wie sie Sachen anlängern und führen nehmen, die sie zum Teil seit Jahren nicht mehr gemacht haben. Und durch das eigentlich auch ein ganz, ganz ein lässiges Erlebnis kriegen. Du darfst jetzt einfach ziehen. Yeah. Du musst jetzt genau so ziehen, wenn ich das sage. Das okay? Also jetzt zieh mal mit der linken, also mit dem Hand hier auch nicht. Von yeah. der aus links, ganz langsam rauf. Okay, stopp, stopp. Und jetzt mit beiden ziehen. Mit beiden, stopp, stopp jetzt nach links, links, links, links, stopp! Rechts ein bisschen sauber, das links sauber, links, links, links, stopp! Und jetzt nach rechts! Äh, Im besten Fall lehren Sie durch das auch etwas. In jedem Bereich, den wir in unserem tagtäglichen Leben haben, arbeiten wir zusammen, arbeiten wir mit anderen zusammen. Und das ist Ihnen auch wichtig. Äh, Gerade gut miteinander reden, gemeinsam Probleme zu finden, das ist etwas, das in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Und wir können das auf eine spielende, spannende Art und Weise vermitteln. Gut, also in der Zeit. Okay, also ich muss jetzt machen. Aber, ah, jetzt meinen sie, sie müssen das Schloss öffnen, das müssen sie gar nicht. Okay, jetzt gebe ich ihnen den Tipp, ähm, das ist auch eine von mir mega tolle Kreationen. Äh, manchmal erscheint alles in einem neuen Licht, wenn man in die Fußstapfen eines anderen tritt. Okay. Okay, und jetzt sollte ich den Kronleuchter, jetzt ein andere Farbe anzeigen. Ja, vielleicht mit ihr... Schaut mal rein. Sind wir nur gut drauf stumm. Ah! Oh. Wie? Das ist immer lustig und das finde ich auch ein mega tolles Rätsel. Weil es ist eigentlich relativ einfach. Also der Ton ist für uns eigentlich mega wichtig, weil dann checken wir immer, was passiert im Spiel. Zum Beispiel hören wir sie reden, wir wissen, was sie am diskutieren sind, ob sie auf der richtigen Spur sind. Oder zum Beispiel jetzt, wenn sie das Rätsel richtig lösen, dann fällt der da eine Schlüssel ähm, da aus dem Rohr raus. Normalerweise sind auch Kessel, aber da haben sie jetzt rausgenommen. Also muss ich schauen, ob sie das checken mit dem Schlüssel Am meisten Spass ist es immer die Person, die die besten Freunde und Kollegen eigentlich mit sich im Raum drin hat und wo es gut abläuft. Ich will es aber nicht verheimlichen. Zwischendurch ist es der Spielleiter, der das Spiel beobachtet, der sich köstlich amüsiert und eigentlich fast am meisten Spass hat. Oh nein! Ich glaube, man braucht wirklich so eine Fähigkeit, ähm, anders zu denken, ein Problem von einer anderen Seite zu lösen. Nicht einfach nur zu denken, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen kann, dann mache ich es nicht. Sondern, dass man denkt, hmm, okay, was könnte die helfen? Vielleicht das, vielleicht eher das. Dass man versucht, mehrere Möglichkeiten zu haben. Es braucht wirklich eine Kreativität. Und das muss nicht eine Kunstkreativität sein, das muss nicht etwas sein, das irgendwie ähm, mole ist, sondern das muss einfach so eine gedankliche Einstellung sein, dass man ein Problem kann lösen kann. Ohne, dass, es jemand, dass jemand einem sagt, es muss machen muss. Fünf, vier. Karte. Ja. Yeah. Jetzt. Let's go. Renn. Die ähm, Zeit wird mega knapp und wegen dem haben wir immer so ein kleines Trick, das auch immer noch lustig ist für sie und für uns. Äh, was sie ein Lied singen müssen, damit sie fünf Minuten mehr bekommen. Und sie haben jetzt noch 13 Minuten und es wird mega, mega knapp, dass sie rauskommen. Wegen dem schreibe ich das ihnen jetzt rein und dann hoffen wir, dass sie ein Lied singen, damit sie fünf Minuten mehr Zeit haben. knapp, wenn ihr alle zusammen ein ich schreibe euch fünf Minuten mehr. Ähm... Um, okay, dann ich 5 Minuten mehr äh Okay. okay. Also viele gehen eigentlich auch aber mit der Erwartung, dass sie es nicht schaffen. Und wenn sie es dann schaffen, ist es für umso toll. Wir sind uh, mega toll. Und wegen dem ist es jetzt nicht mega schlimm, wenn sie nicht rauskommen, aber es ist natürlich viel cooler, wenn sie es schaffen. Okay, okay, cool. cool. Ja, und jetzt? jetzt? Nein, das stresst doch so. Okay, es sind 20 Sekunden. Schnell. Oh fuck. Sie schaffen es nicht. Cool. Yes, It's Cool! cool! Also, be cool! Beaches.